In diesem Video lernst du, wie man die Funktionsgleichung einer linearen Funktion bestimmt, also einer geraden. Da gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich lese die Funktionsgleichung aus dem Funktionsgraf ab und die zweite Möglichkeit ist, ich berechne das Ganze. Wie das geht, das lernst du gleich in dem Video. Dann beginnen wir doch mal mit der ersten Möglichkeit. Wir lesen die Funktionsgleichung den Funktionsgraf ab. Grundsätzlich gilt für lineare Funktionen die allgemeine Form y ist gleich x plus t. Manche Schulen verwenden da auch y ist gleich x plus b oder irgendwelche anderen Buchstaben, das ist nicht so wichtig. Grundsätzlich gilt aber dieses Muster für eine lineare Funktion. Das findet ihr auch bei euch in der Merkhilfe. t ist der y-Achsenabschnitt, also die Stelle, wo der Funktionsgraf die y-Achse schneidet. Und m ist meine Steigung, also wie steil oder wie flach verläuft denn der Funktionsgraf. Also mein Ziel ist immer herauszufinden, welchen Wert m bzw. t haben. In unserem Beispiel ist der y-Achsenabschnitt bei minus 3. Und die Steigung m die kann ich mit einem Steigungsdreieck ablesen. Also zum Beispiel gehe ich hier vom Funktionsgraf Genau einen Schritt nach rechts und dann 1, 2 Schritte nach oben. Dementsprechend ist hier meine Steigung m gleich 2. Und jetzt setze ich einfach diese Werte in die allgemeine Form hier oben ein und erhalte dann meine Funktionsgleichung. ja Das Ganze können wir eben auch rechnerisch machen, also die Funktionsgleichung rechnerisch bestimmen. Auch hier gilt wieder meine allgemeine Form. Mein Ziel ist es, wieder die Steigung m bzw. den y-Achsenabschnitt klein t zu bestimmen. Dazu wähle ich jetzt mal zunächst zwei Punkte, die auf dem Funktionsgraf liegen. Welche zwei Punkte das sind, da spielt keine Rolle, das könnt ihr wirklich ganz frei wählen. Ich entscheide mich hier für die Punkte A und B und berechne jetzt mal zunächst die Steigung klein m. Da wisst ihr ja schon, wie das geht, da gibt es ein anderes Video dazu. Trotzdem, ich brauche den y-Wert vom zweiten Punkt und ziehe davon den y-Wert vom ersten Punkt ab. Also minus 1, minus 1 und dann teile ich durch x2, also 1, minus x1, also 2. Das Ganze könnt ihr dann im Kopf oder im Taschenrechner rechnen. Für die Steigung kriegt ihr auf jeden Fall raus 2. Diesen Wert setze ich jetzt in die allgemeine Form ein. Dann erhalte ich y ist gleich 2 mal x plus t. Ich bin also fast an meinem Ziel. Ich muss nur noch klein t bestimmen. Und dafür nehme ich jetzt die Werte von Punkt a oder von Punkt b und setze diese hier oben ein. Ich habe mich für Punkt a entschieden, also setze ich für y1 ein. Für y wird 1 eingesetzt und für x setze ich 2 ein. Dann erhalte ich hier diese Gleichung, das kleine t bleibt stehen. Und jetzt muss ich das eben umformen, nach t auflösen. Also im ersten Schritt 1 ist gleich 2 mal 2 ergibt 4 plus t. Dann bringe ich die 4 noch auf die andere Seite. Und dann erhalten wir für t minus 3. Also meine Funktionsgleichung 2 mal x minus 3. Dann gibt es jetzt Übungsaufgaben für dich. Du hast hier drei Funktionsgrafen und du sollst die Funktionsgleichungen bestimmen. Und zwar einmal durch Ablesen und dann beim zweiten Mal durch Berechnung. Drücke auf Pause. Ich wünsche dir viel Erfolg. Die Lösungen kommen gleich. Also fangen wir mal mit Ablesen an bei Funktionsgraf H. Ich muss wieder herausfinden, was ist m, was ist t. Den y-Achsenabschnitt klein t, den habe ich hier unten, der ist minus 1. Und die Steigung, naja, ich gehe einen Schritt nach rechts und zwei nach unten. Also ist meine Steigung minus 2. Die Funktionsgleichung lautet also minus 2x minus 1. Dann Funktionsgraf g und p, die funktionieren ähnlich. Also haben wir hier einmal y-Achsenabschnitt bei 2,5. Und die Steigung vom blauen Funktionsgraf ist? Ein Schritt nach rechts und 0,5 nach oben. Also die Steigung ist 0,5. 0,5x plus 2,5. Und beim grauen Funktionsgraph P, da ist die Steigung 1. Also ein Schritt nach rechts, 1 nach oben. Y-Achsenabschnitt habe ich bei 2. Gut, dann die Berechnung. Da zeige ich euch jetzt nur den Funktionsgraph H. Die anderen funktionieren ja ähnlich. Ich brauche zuerst meine Steigung m, ich habe mir zwei Punkte dafür ausgesucht. Also welche, wirklich egal. Ich habe den Punkt hier oben genommen, der ist bei minus 2,5 und 4. Und ich habe den Punkt hier unten genommen, der ist bei minus 1 und 1. Entsprechend berechnet sich die Steigung. Ihr solltet aber auf das gleiche Ergebnis gekommen sein. So, dann setze ich das in die allgemeine Form ein. muss jetzt noch mein t rechnerisch bestimmen. Dazu setze ich die Werte von einem der beiden Punkte ein, also entweder von dem hier oder von dem. Dann muss ich das Ganze wieder auflösen nach t. Minus 2 mal minus 2,5 ergibt 5. Die 5 bringe ich auf die andere Seite, dann erhalte ich für t minus 1. Und die Funktionsgleichung ist minus 2x minus 1. Gut, ich hoffe, das hat euch gefallen, ihr habt was gelernt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!